Ihr wundersamen Wesenheiten da draußen. Wir begrüßen euch. Es ist wieder Zeit für Zack Kartoffelschnack. Wie schön, dass ihr dabei seid. Heute mit einer weiteren Folge von Koch so wie es schmeckt. Ja, heute haben wir mehrere Rezepte für Keksglasuren. Oh, schön. Je nachdem, was für eine Kekse man hat, hat mhm. man natürlich auch eine andere Glasur. Okay. Und ähm, die einfachste Glasur ist natürlich, man nimmt Kuvertüre, mhm. löst sie in einem Wasserbad auf, also man erhitzt Wasser, tut dort eine Schüssel hinein, mhm. die auf dem Wasser schwimmt und in diese Schüssel tut man die Schokolade. Dadurch schmilzt sie nur und brennt nicht an. Mhm. Ja, Und äh, die kann man dann, wenn sie flüssig ist, auf die Kekse auftragen. Am besten mit einem Pinsel äh, aus Silikon. Den kann man verwenden, der ist beständig, geht nicht so schnell kaputt, verliert auch keine Haare, die dann später im, yep, das äh, stimmt. auf dem Keksen draufkleben, der ist nämlich richtig widerlich. Also keine Fellkekse. Ja. Das ist die einfachste Glasur, die es gibt. Mhm. Und das kann man dann mit verschiedenen Zuckersorten oder ähnlichem bestreuen, zum Beispiel Zuckerkügelchen oder Zuckerstreusel, ähm, Kakao. Genau. Oder wenn man weiße Spür verwendet, kann man auch Farbe dazugeben, um Akzente setzen, zu setzen oder so. Dass man bunte Glasuren genau. hat, genau, ja. Kannst du auch machen. Lebensmittelfarbe, wohlgemerkt. Ja, keine, ja. keine Acrylfarbe, bitte. Und auch keine... Und keine ähm, und so. Ja. Nein, bitte nicht. Erstens wird es nicht trocken, zweitens vergiftet ihr euch damit, aber das ist nebensächlich, ne? Auf jeden, Fall. Auf jeden Fall. Wir hatten ja auch mal so einen Präsidenten in den USA, der so komische Vergiftungshandeln hatte. <lacht> das ist gar nicht mehr so lange her, finde ich. Also... Das ist von daher, nein, lieber nicht machen. Nein. Also nein, wir brauchen. Lebensmittelfarben verwenden. Oder ja, eben Glitzer, lebensmittel, echten Glitzer verwenden, essbare Sachen. Es gibt ja auch so Blattgoldzeugs, wenn man möchte, kann man das verwenden, so, so Essgold. Je nachdem, da habt ihr eigentlich, ja, könnt ihr machen, was immer euch Freude macht und euch gefällt. Und dann gibt es noch eine Glasur, Aha. die man verwenden kann. Und zwar tut man da zwei Esslöffel Zitronensaft. Mhm. 200 Gramm gesiebten Staubzucker, ja, 7 ist wirklich wichtig, Aha. und ähm, 200 Gramm äh, Kakaoglasur hinzu. Aha. Erwärmt das ebenfalls, mischt es gut durch beim Erwärmen, und dann kann man das ebenfalls mit einem Silikonpinsel auf die. Kekse streichen. Mhm, sehr, sehr gut. Übrigens wieder in einem Wasserbad erwähnen, äh, erwärmen. Ja, bitte. In meinem Wasserbad, denn wenn ihr es direkt auf den Topf tut, verbrennt die Schokolade und ja. das ist gar nicht gut. Also Schokolade im Topf direkt oder in der Mikrowelle erwärmen ist ein Akt. Das ist nicht einfach. Ja. Würde ich niemandem empfehlen. Dort so ein bisschen länger im Topf genau. mit Wasserbad, aber es ist dafür sinnvoll. Genau, es wird richtig schön geschmeidig und wenn es dann trocken ist, glänzt es auch dementsprechend. Und das hat man halt oft, wenn es im Topf oder in der Mikrowelle machst, nicht so schön. Ja. Also und es gibt natürlich noch eine weitere Glasur. Aha. Natürlich gibt es noch viel mehr als die, die wir uns jetzt vorstellen. Ja, das stimmt. Also diese drei wollten wir uns mal kurz vorstellen. Mhm. Und zwar nimmt man dafür 250 Gramm zerlassenes Kokosfett. Mhm. Also das muss natürlich ein bisschen zerlassen. Dann 250 Gramm gesiebten Staubzucker. Mhm. Das Sieben ist aber immer wichtig. Genau. Zwei Päckchen Vanillezucker. Ja. Dann 20 Gramm äh, gesiebtes Kakaopulver, ungesüßt. Mhm. Also das, das man so bekommt. Den Backkakao meinst, du, ne? Genau. Okay. Und von der Kakaoglasur 100 Gramm. Mhm. Und das ja, schmilzt man auch im Wasserbad, verrührt mhm. es gut und trägt es dann auf. Übrigens, wenn euch die Masse hart wird beim Auftragen, ist das überhaupt kein Problem. Ihr könnt sie wieder ins Wasserbad stellen und wieder schmelzen. Genau. Oder wenn ihr am Abend nicht fertig werdet, wie wir heute mit unseren Keksen, ja. dann äh, könnt ihr das einfach am nächsten Tag tun. Einfach drin lassen. Wenn ihr wollt auch in den Kühlschrank stellen, das ist egal. Mhm. Aber bitte abdecken, wenn ihr es draußen lasst. Genau. und dann könnt ihr es am nächsten tag wieder schmelzen und äh, ja, wieder auftragen das tut der ganzen sache kein abbruch mhm. und sollten diese äh, die schokolade oder die kuvertüre etwas weiß angelaufen sein oben drauf, ist das überhaupt kein problem trotzdem verwenden dass es nur die ähm, kakaobutter die ausgetreten ist wenn es warm wird ein bisschen tritt eben kakaobutter aus mhm. das ist auch bei normalen schokolade so die ist deswegen nicht schlecht genau ich esse sie zwar dann normalerweise nicht mehr, wenn es zu viel davon ausgetreten ist, sondern nehme sie zum Schmelzen. Genau, dann verarbeite ich es auch meistens zu Glasur. Da genau, ja. das schmeckt du genauso wie davor. Genau, also kann man eigentlich auch, wenn man zu Hause hat, so eine Schokoladentafel Schokoladentafelform, dann einfach schmelzen und neu gießen, ne? Du kannst das Ganze machen. Schokolade wird übrigens nicht schlecht, sie schimmelt nicht. Das stimmt. Sie kann nur alt schmecken, ja. wenn eben das Kokosfett oder das Kakaofett ausgetreten ja. ist und dann einfach nochmal zerlassen und Genau, essen. Oder ihr benutzt es einfach für schoko äh, Fondue. Genau, das geht auch. Ja? Schoko -Fondue oder, ja? Ich tue es gerne geschmolzen in den Kuchen, also viele Möglichkeiten. Schokolade ist großartig. Ja, ein sehr guter Werkstoff, mhm, mh. der noch dazu wirklich, ähm, je nachdem wie viel Kakaogehalt er hat, auch gesund ist. Ganz genau. Also alles mit 65 plus ist eigentlich ziemlich gesund. Mhm. Wobei ich eher so an die 70, 75 bis 80 Prozent gehe. Normalerweise. Die schmeckt auch, finde ich, recht harmonisch. Also, die ist nicht ganz so bitter. Nicht ganz so süß. Ganz so süß, die ist schön ausgewogen, das ist wirklich gut. Ja. Und wenn ich mal wirklich äh, hardcore drauf bin, dann mhm. nehme ich auch die 99-prozentige. Uh, habe ich ehrlich gesagt noch nicht probiert, darum weiß ich gar nicht, wie die ist. aber ja. Die ist sehr bitter, aber ähm, wenn man Magenprobleme hat, zum Beispiel, ist die recht gut, wenn man sie ist. Ja, klar, wegen der Bitterstoffe wahrscheinlich. Ja, gell? Genau. Mhm. Da hilft diese zwei Stücke, eins morgens, eins abends und ihr seid die Magenprobleme meistens los, also wenn es Blähungen oder sowas sind. Ne? Ah, cool. Wenn ihr natürlich was schwerwiegendes mit dem Magen habt, hilft ihr auch nicht mehr. Dann bitte dann, zum Arzt. Dann braucht ihr eine Arzt, zur okay, Apotheke. Bitte. Ja. Oder die Packungsbeilage. <lacht> und zusätzlich die Schokolade. <lacht> genau. Voll. Ja, und Schokolade macht ja auch tatsächlich wirklich glücklich. Das ist wahr. Hilft mir manchmal sehr. Das stimmt. Ja. In diesem Sinne war es jetzt erstmal lassen mit den Glasuren von uns. Mhm. Ja, wir schicken euch unsere Grüße. Schön, dass ihr dabei wart. Danke. Mhm. Ihr könnt uns natürlich gerne fünf Sterne bei Apple, Spotify und Co. hinterlassen. Mhm. Da sind wir ja zu finden. Ja. Ja, auch könnt ihr uns einen Daumen hoch bei YouTube, Facebook und Instagram hinterlassen. Genau. Auch da sind wir. Mhm. Wir freuen uns auch über eine gute Repräsentation. Genau, Rezension. Mm. Ach so, Rezension, ja, genau. Mm. Ähm, aber bitte konstruktiv. Genau. Mit äh, zu vielen Smileys oder äh, Beschimpfungen können wir nichts anfangen, da werden das wir nicht besser von, da sehen wir einfach nur, Hö. genau. Und das war's Beschimpfungen dann. Beschimpfungen können wir nicht lesen, das lasst unsere Filter nicht zu. Genau, ja. Ich habe einen Beschimpfungsfilter. Ja. Und ich habe auch ein Amulett gegen den bösen Blick. Schau hier. Oh. Oh. Ich, ja. bin blöd. ich weiß, das ist hässlich, aber ja. <lacht> das hilft. Ja, also lasst uns gerne wissen, wie euch gefällt, was wir tun und oder auch nicht gefällt, falls, also ja, solange es konstruktiv ist, können wir damit arbeiten. Ach, und bei Twitter sind wir auch. Ja. Noch. Keine Panik auf der Titanic. Ja, Titanic. Ja, zeigt ja. doch. Ja. ja, lasst euch die Kekse schmecken. Genau. Und zeigt uns gern auch eure Version. Mit euren Klausuren, euren Dekorationen. Genau. Ja. Wird uns freuen. Ja. Und äh, wie gesagt, wir sind halt keine Experten. Nee. Absolut nicht. Das nee. war es auch das erste Mal, dass wir zwei zusammenbacken. Mhm. Wir haben einige Fehler gemacht, auch wenn die Rezepte, die wir rausgesucht haben und die wir äh, umgearbeitet haben, ja. stimmen. Die so, eigentlich funktionieren, die ja, aber irgendwie bei uns nicht. Ja, ja wir sind halt keine Backexperten. Ja. Das tut aber ja nichts zur Sache. Bei euch wird es garantiert funktionieren. Denn es kann jeder garantiert besser backen als wir. ja das ist ein Versprechen. In diesem Sinne, möge die Kartoffel wachsen und tschüss. Bye, bye.